Oh ja! Yeah. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video, diesmal unter der Brücke der Brenner Autobahn in Steinach am Brenner. Da wird noch ein bisschen Bike geservist und dann geht es gleich mal rauf ins Wipptal. Also bleibt dran, die Aussicht wird besser. Wird die besser? Ja, hoffen wir schon. <lacht> schon sind wir beim Reintreten. Hier am Bach ist es noch relativ frisch, obwohl wir schon mitten in der Sonne sind. Im ersten Panorama nähern wir uns der richtigen Auffahrt. Bis jetzt ist es mehr so eine Transferstrecke, aber bald wird es so richtig hochgehen. Das Wetter ist mega und die Temperatur bis jetzt super angenehm. Das felsige Mini-Zakai, von hier gesehen, was so weit weg ist, was da so rausspitzelt, also quasi hier, ist unser heutiges Ziel. Puh. Ja, mega Aussicht hier bei der Auffahrt. Echt sehr sehr imposant. Und hier geht's weiter für uns. Gerade ist es zwar nicht so warm, dass man reinhüpfen möchte, aber es sieht halt einfach mega schön aus. Wir sind noch im Schatten. Aber auch da oben leuchtet die Sonne schon ein bisschen rein. Oh. Ja, jetzt sind wir schon ein Stückchen weiter oben. Um. Die Aussicht ist aber immer noch mega. Ja, genau. <lacht> mega. Die Fotografen unter euch, die wissen jetzt wahrscheinlich, was los ist. Der ja, Martin kriegt fast einen Nervenzusammenbruch. Die Sonne ist da, jetzt müssen wir fahren. Drin in der Sonne, jetzt gibt es keine Diskussion mehr. Den Stressfotopunkt haben wir auch gut überstanden. Von dem her kann nicht mehr viel schief gehen. Gebt euch das Panorama. Wahnsinn, oder? Wer sich gefragt hat, wo es für uns hingeht, da durch erstmal. Genau. Und Ziel wäre schon, dass man Gipfel machen. Der ist knapp 3000. Ja. Sicher eine coole Sache. Und schaut von da super einfach aus. Ja. Und auch überhaupt nicht hoch oder so. Na. Jetzt haben wir tierischen Besuch bekommen. Die ist nicht zufrieden damit, dass der Martin schon weg ist. Sie schaut, ob sie das Brat von Vicky nehmen kann. Naja. Und die ist nicht alleine, wir. mehr Freunde. Jetzt sind wir bei der Tribulaun-Hütte. Ich schwenke euch eine Runde durch. Für uns ist hier noch nicht Schluss. Aber ausschauen tut es wirklich schon super schön. Wie gesagt, hier geht es dann durch, vielleicht hier drauf und da hinten, davon gibt es schon ein Video. Ja, die nächsten 500 Höhenmeter heißt auf jeden Fall schon mal schieben, tragen. Ihr hört, ich schiebe noch, die anderen zwei tragen ich schon. So, bei uns geht's hin auf das das geht es hinauf zu, aufs Joch, das schaut jetzt nicht so steil aus. Aber ihr seht ist das? Es ist doch noch eine nette Länge Also da müssen wir. Und das Crazy ist ja, es ist jetzt Mitte August dann und liegt teilweise immer noch massiv Schnee. Gut für ein Wasserhaushalt das Jahr. Alina hat auch schon Zapf ganz fleißig unten. alle. Und faszinierend wie gesagt, dass er so lange geblieben ist der Schnee, weil das halt und eigentlich schon untypisch ist, wenn es dann regnet und so. Es hat einfach bei uns ein bisschen Maier, was nur kalt darum da oben nur ja Und wir hoffen schon noch, im nächsten Jahr, dass es das auch wieder einmal kommt, weil für die Gletscher ist es gut wert. Für uns auch, wenn wir aber genug zu trinken kriegen. Aber wie gesagt, für die Planung, man muss schon ein bisschen darauf achten, was man heute getan hat, weil teilweise hat man Schneefelder gehabt und das ist so riskant, die Queren muss direkt umdrehen. Wir können die Schneetalscharten auf Süden abfahren. Wir können auf Norden abfahren. Und Option Gipfel haben wir halt auch noch. Das ist dann ganz praktisch. Da, da, der Aufstieg, der zeigt seine Zandel. Da vorne ist der Lina. Hübsche Rampen her, das Ganze. Und wie es halt da der Brauch ist, da drinnen. Wenn man in so eine Rinne hin und zu ist das super, aber oder? Es rutscht heute halt recht krass alles. Und. Du muss da schon schauen, ein bisschen einen Tritt finden. Panorama, Wahnsinn. Richtig gut. Die Wege. Da ist diese, ich glaube, Schwarzwand so. Vorne ist das Gestein hinten Innsbrucker hinten Also hinten schon eine Stuhlschee Krasse Sache. Gacklerin davon. Und dann sichtbar mal oben, wie es so ausschaut. Wanderer hat uns schon gefoppt, dass wir da so gut raufkommen. Aber die wissen ja oft nicht, was man sich so aufführt. Erschöpfte Gemüter, da geht's auf, Schon geschrieben. Und ist eigentlich da gar nicht so steil von der Optik. Aber es ist so viel loser also Schotter. Brutal. Jetzt steige ich da durch einmal. Das macht euch keinen Begriff, wie wir uns da finden. Schläfst du bei mir? Ja ich Ihr das, wo die Alina steht, wie steil das eigentlich ist. Und wo die Dicke da durchgeht, ja, magst du durchgehen? wir ja, ja. haben echt keinen Platz. Das Problem ist gar nicht, ja. Das Problem ist gar nicht so, es steckt nicht. Eher ein ist das Ganze, dass der schon da so los ist. Und ihr seht da, so, die Schritt halt einfach vom werden. Also man geht halt einen Schritt und verliert ihn. Aber wir sind gut weit herum und haben nur noch, glaube, 10 Höhenmeter. 10 Meter Ich kann schon hoch zur Schotten. Die erste Scharte haben wir erreicht. So schaut gerade aus bei uns. Für uns geht es jetzt aber noch hier durch, zeige ich euch gleich und ja, jetzt genau, wir Den Gipfel oder? wollten wir machen, aber wir müssen doch entschieden, den jetzt nicht machen, weil die Durchsteigerei ein, ein Problem ist. ist und den Gipfel wollten wir machen. <lacht> <lacht> Das ist jetzt die Querung. Da geht es ein bisschen besser, allerdings ist das Seil dafür so niedrig, dass man sich jeder bemühen muss, überhaupt am Seil zu gehen. Und generell wird es schon ordentlich runtergehen, also spielen braucht man sich nicht. Ich hoffe, wir haben schon die Hälfte geschafft. Da hinter mir geht es weiter. Man sieht es eh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt. Es ähm, schon noch ein Stückchen. Mal schauen, bisher ging es ganz gut. Aber zum Teil bleibt man halt mit dem Vorderrad so ein bisschen. So schaut es jetzt aus. Hier geht es wirklich krass runter gleich. Ich gönne mir noch eine kurze Pause. Da wäre jetzt natürlich auch die Insta360 cool gewesen. Alles kann man manchmal nicht mitnehmen. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe nicht gewusst, dass es so krass wird. Und da hinten. Kommen auch Martin und Vicky daher? Ja, es ist schon wirklich ordentlich, ordentlich, ordentlich. Weil umdrehen am Platz ist dann ja nicht ganz so einfach. Und wir sitzen wirklich mitten am Grat. <lacht> ziemlich krass. Äh, hoffen wir mal, dass es da um die Ecke rumgeht. Er ist noch sehr leise. Jetzt wird es spannend. Ja, weit ist nimmer. Aber hier kommt nochmal eine ganz schön beschissene Stelle. Ich glaube, ich filme euch mal noch schnell die anderen und dann schauen wir, ob wir das nicht zusammen machen sollten. Schaut euch das jetzt an. Das ist jetzt schon noch mal was anderes. Wie gerade vorher habe ich mich sogar noch gespielt, aber jetzt es ist es wirklich krank. Also hier ist für mich nicht mehr an Rad tragen zu denken. Früher ging es auch runter, aber das ist jetzt. Das Seil ist in unhandlicher Position und man fühlt sich komplett schwebend. Also es ist wir haben schon krass. Ein mit. Martin schattelt schon das zweite Radl durch, also da müssen Vicky und ich jetzt so ehrlich sein, das hätten wir alleine nicht geschafft, das ist echt krass, also das ist jetzt schon irre. Bravo. gerade durch die Wand durch, jetzt ist Jausenzeit und Martin merkt man, dass der ja. drei Bikes getragen hat, auch wenn er es natürlich nie zugeben würde. Was gibt's es da? Alleine. Die gibt es dort. Apfel kommt in Paris. Und bei dir? Ja, bei mir. Das ist ah, die faule faul ja, <lacht> Säme. <lacht> I'm Nein, hat man von Oma nicht mehr gemeint. Gell? I'll be I'm going to Cool. Jetzt geht's Richtung Auto, dauert aber noch ein bisschen. Jetzt sitzt man noch am Brenner auf dem Apfelstrudel und einen Latte Macchiato. Hm, Hier ist Bombe. immer super. Heute wären wir fast zu spät dran gewesen. Aber hm. sie hat noch 20 Minuten Überzeit für uns gemacht. Sehr nett. Und jetzt haben wir doch noch einen bekommen. Ja, Wahnsinn. mega gut. Ja, Danach geht sie dann für uns zum Auto zurück und dann wieder ab nach Hause. War geil, oder? Mega. Hm. Ja, wir hoffen das. euch jetzt auch. Mal was jetzt passiert ist, wir waren zu spät, haben ein bisschen Trinkgeld gegeben, um zu honorieren, dass wir trotzdem noch was bekommen haben, und haben jetzt noch das hier gekriegt. Wow! Und das Echt schmeckt enorm. Oh mein, ja. Sehr gut. Wonderful.